Der Expertenrat für Klimafragen hat die Bundesregierung davor gewarnt, das Klimaschutzgesetz zu verwässern. Hintergrund sind Pläne der Ampelkoalition, die CO2-Sparvorgaben für einzelne Bereiche neu zu regeln. Werden in einem Sektor mehr Treibhausgase ausgestoßen als vorgesehen, sollen andere Bereiche das ausgleichen können. Damit werde das Risiko, Zielvorgaben zu verfehlen, größer, so die Fachleute bei der Vorstellung ihres neuesten Prüfberichts. Ein Bericht, der der Bundesregierung kein gutes Zeugnis für ihre Klimapolitik ausstellt. Zwar sei das Ziel für 2022 erreicht worden, so der Expertenrat, allerdings nur, weil Deutschland mit den Folgen des Ukraine-Krieges zu kämpfen gehabt habe. Und auch nur, wenn man alle geprüften Wirtschaftsbereiche zusammen betrachte. Wir sehen, Gebäude und Verkehr haben ihre Ziele nicht eingehalten. Aber auch bei der Industrie sehen wir, dass teilweise diese Emissionsminderung nur dadurch ist, dass die Produktion aufgehört hat wegen der Energiekrise. Und Insofern befürchten wir, dass im nächsten Jahr wieder steigende Emissionen zu sehen sein werden. Das Klimaschutzgesetz schreibt fest, dass Deutschland seine CO2-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent verringern muss im Vergleich zu 1990. Wenn aber alles so weiterlaufe wie in den vergangenen Jahren, dann, so die Schätzung der Experten heute, würden maximal 55 bis 60 Prozent erreicht. Der Rat prüft den CO2-Ausstoß in sieben Sektoren. Darunter Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude und Verkehr. Die Bereiche Gebäude und Verkehr haben wiederholt ihre Ziele verfehlt. Eigentlich müssten beide Ministerien nun schnell Änderungsvorschläge präsentieren. Doch die Koalition hat beschlossen, das Klimaschutzgesetz zu ändern. Einzelne Ministerien sollen ihre Werte überziehen können, wenn andere besonders viel einsparen. Das Verkehrsministerium wird und muss natürlich jetzt Dinge vorlegen, die dafür sorgen, dass wir Klimaschutz erreichen. Das muss aber nicht im Rahmen eines alten Klimaschutzgesetzes passieren, sondern es muss gemeinsam mit den anderen Ministerien funktionieren. Der Expertenrat kritisiert, dass eine Verrechnung zwischen den Ministerien möglich sein soll. Die Wissenschaftler befürchten, dass sich damit der Druck, die Klimaziele zu erreichen, auf die einzelnen Sektoren verringern könnte. Sie fordern daher weiter verbindliche Vorgaben für jedes Ressort.